Ja hallo guten Morgen. Äh, wir fahren heute nach Senaru. Also wir brauchen ca. 2 Stunden von dem Hotel Oberoi hier ja, Richtung Norden. Ja. Dann werden wir dann eine Wanderung machen durch den Regenwald. Ja. So ich hole jetzt die Gäste dort am in der Lobby. Ja, die warten schon auf mich. Es ist gerade 8 Uhr bei uns hier. Und ja. Dann machen wir die Fahrt nach Norden. Wir sind in der Lobby von Thank you. Yeah, thank you. So. <lacht> ja, Danke So, ist das Hotel voll oder? Nein, no, nicht voll. <lacht> wir sind fast alleine. <lacht> ja, gut. Ja, dann habt, habt ihr dann das Hotel für euch alleine, ja, ne? So ungefähr, ja. Pool, ja, ja. auch alleine, ne? Alleine. Ja, Pool sind wir fast <lacht> nur alleine. Ja. Wir doch die Einzigen, die so lange bleiben. Wir sind zwei Wochen hier. Oh, ja, ja. gut. Ja, schön ja. Ja, also Kann man auch schon schön ausruhen. Ja. Besonders ist es ein bisschen weit weg von der Stadt jetzt. Ja. Ne? Oh, ja. Wir haben einen Roller. Ah, okay. Und wir das fahren jeden Tag und gehen auch auswärts essen. Also wir wollen gern auch so außerhalb die lokale. Ja, ja, also ne. das lokale Essen, die Menschen. Wir waren schon in Barungsessen und so. Also war sehr nett bisher. Ja, es geht dann äh, einfach mal zur Hauptstraße und dann links, dann äh, seid ihr dort in der Stadt. Ne? Ja, genau. also Aber wir fahren meistens nach Richtung Sengigi. Ah, okay. Ja, wir waren schon mehrfach in Sengigi zum, zum Essen auch. Ja, ja. Sehr schön. Ja. ja. Ich mache eine Aufnahme für die Fahrt, ja. ja? <lacht> ja. ja einfach mal die Straße aufnehmen, ja. Ist es okay? Ja, ist es <lacht> okay. Also, ja. Damit mache ich auch schon ein bisschen Werbung ja. Äh, ja, ja. im Internet, ein ja, ja. bisschen, ja. so Sind viele Deutsche hier in Lombok? Normalerweise ja. ja. Also ich oh, bin okay. eigentlich schon spezialisiert für ja. Deutschen nur. Ja? Ja? Okay. Also das mache ich schon seit Jahren jetzt. Ja? Ja. ich habe ja 1991 angefangen mit der Arbeit. Ja, okay. ja schon ja. lange Zeit. Ja, habt ihr früher auf Java angefangen mhm. ja? und dann auf Bali nochmal bis 2012. Ja, okay. und dann bis äh, 2017, äh, dann ab 2017 <lacht> bin ich dann einfach mal selbstständig hier mhm. geworden. Also ich mal mal so, weil die Leute oft dann mich direkt gefragt haben: "Okay, aber Ivan, machst du dann auch für uns alleine?" Ja. Und dann ja, okay, dann habe ich dann überlegt ein bisschen und dann okay, dann habe ich dann mein, meine Webseite ja. erstellt, ja. Okay. Das erleichtert es ziemlich. Ja. Ne? ja genau. Ja und einfach mal so und dann ab und zu mal so eine kleine Werbung okay. ja mit, äh, über YouTube und so. Ja, <lacht> ja. Ja. ja wenn Sie ja wenn ihr nicht wollt dann kann ich die Gesichter später ausblenden. kein äh, Problem <lacht> <gut. bleiben. lacht> <Okay>. alles gut. <lacht> ja. Okay. ja manchmal in Deutschland ist es halt auch schon ziemlich äh, wie sagt man es ist schon diszipliniert ich ja. sag immer wegen Datenschutz ja, und so ja, weiter, ja, ne, ja. also... Manchmal übertrieben, aber gut. Also <lacht> es wird immer weiter verschärft, ja, irgendwie, ja, in ja? ja. der ja. Regel, ne? Okay. Ja. Auf der anderen Seite sind die Leute überall in den Social Medias, mit Facebook und so weiter, aber, äh, und posten was weiß ich alles. Okay. Und wollen dann aber nicht, dass man irgendwo irgendwelche Fil Gesichter zeigt, wo ich dann denke, widerspricht sich auch wieder, ne? Oh, ja. Also, oh. ja. Ja, äh, ist zurzeit Lombok äh, ziemlich hoch. Ja. Ja. Also ist bei de, wie bei den anderen, aber Bali ist natürlich äh, viel los. Ja. Okay. Besonders Bali eigentlich so ein Zentrum, ja. also ist Zentral-Tourismus. Ja. Ja. Das heißt, es fängt alles von dort an. Ja. Es gibt ja viele internationale Flüge von der Seite da und dann von dort aus äh, fliegt man auch schon woanders hin, wie zum mhm. Beispiel nach Java hin oder nach Flores zum Beispiel, ja, ja. oder nach Sumbawa hin, ja. oder vielleicht auch nach Borneo ja. Mhm. Und äh, dann Bali ist auch schon durch diese durch die Pandemie auch schon sehr erlitten, ja. mhm. ich meine, weil ja 90 Prozent würde ich sagen, äh, schon vom Tourismus leben, ja, und das ist natürlich sehr schwer ja? ja also zwei jahre ohne arbeit nichts ja. verdient der ja. und natürlich äh, ist es schon schweres leben für die leute ne? ja. ja und ja dann wir sind ja wir sind schon sehr glücklich dass die leute dass die ich, für mich besonders dass die deutschen wieder einreißen ja. dürfen ja. Ne? Ja. bei uns hier besonders ich fühle mich als ob ich dann also wie sagt man wie ja. irgendwie. <lacht> seit vielen jahren spreche ich deutsch jetzt ja und äh, muss sagen jedes mal träume ich auf deutsch okay. <lacht> das ist natürlich ja also das ist gut ja, ja. also ich werde jedes mal bei einer großen meisterschaft bin ich mir für deutsch für deutschland <lacht> wm zum beispiel oh, weltmeisterschaft ja, für deutschland da. Und, und bei allen äh, also ich meine ich fühle mich irgendwie mal so wie halb Deutsch. Okay. Irgendwie. <lacht> Warst du in Deutschland schon oder? Nein, ja also Deutschland ist mir schon ein Traumland. Ja. Okay, okay. Also ich habe mich ja auch schon versucht, irgendwie mal so die Familie mitzunehmen nach Deutschland. Ja. Ja. aber ja ich eigentlich geplant war 1900 äh, 2019 eigentlich oh, okay. ja, als der Pandemie irgendwie mal okay. ausgebrochen war. Ja. Und dann, ja, ich habe auch schon ein bisschen was, äh, ich meine, finanziell, also ja. ein bisschen Geld gesammelt, ja, ja. zwei Jahre oder drei Jahren ja, und dann, ja. Ja. aber leider konnte ich nichts das schaffen, weil, also konnten, können alle nichts auch schaffen, was geplant war, ja? ja, also ich zum Beispiel, ja, und äh, das war natürlich schade eigentlich, ja. Ja. Ja. ja, dann ja, während der Zeit ohne Arbeit, dann ja. haben wir fürs Leben einfach mal das ja. Geld ja. ausgegeben, ja. Ja. Ja aber vielleicht in der zukunft ja also wenn ich dann finanziell in der lage bin ja würde ich dann auch schon gerne deutschland einmal im leben vielleicht besuchen ja. und weil mir deutschland einfach einfach mal schon was besonderes also ich rede ich spreche deutsch und äh, ich lebe auch schon von der deutschen sprache seit 19 21, äh, 91 meine ich, yeah, okay. und das war halt äh, ja. was Besonderes ja, für ja. mich, ja. Eine Verbundenheit gehabt, ja, Verbundenheit, genau, ja. genau, ja. Ich gucke auch schon jede Zeit deutsche, deutsche Sendungen, also dank YouTube zurzeit kann man ja auch live ja. zuschauen, ja. ja, oder auch schon die Aufzeichnung einfach mal, kann man schon immer verfolgen, okay. ja, also was es in Deutschland gibt, ja, ja. und ja. Es freut mich immer jedes Mal, wenn ich neue SMS bekomme also von Leute. Ah, wieder, ja? wieder neue Deutschen da. Ja. Und also zwei Jahren überhaupt kein ja. Deutsch gesprochen, war ich fast krank. Ja. Ja. Ja. Aber viele Leute, also Kollegen, da sind auch schon Kollegen bei uns, die auch Deutsch mhm. äh, Reiseleiter, deutschsprachige Reiseleiter sind, ja. Und die haben Probleme irgendwie meine ich, weil die überhaupt zwei Jahren kein Deutsch gesprochen mm -hmm. haben, yeah. oder sage ich mal, man äh, an, ja genau, ja, ist ein bisschen schwierig ja. gerade alles dann wieder neu anzufangen, ja, weil überhaupt kein Deutsch gesprochen. Aber ich ja, ich habe so einen Trick irgendwie mal jede Zeit dann deutsche Sendung zuzuschauen yeah. ja, das lohnt sich so, ja, ja. genau. hm. so. wir haben heute das Programm, also ziemlich aktiver Programm, ja, also es geht ja ein, Richtung Norden jetzt hier zu den bekannten Wasserfällen, ja, also sie nennen sich, die nennen sich dann Wasserfall Dangila und Duke Alept, ja, aber davor gibt es eine Wanderung natürlich, was auch interessant ist, dieser Ausflug, diese Panorama Walk im Norden wird sehr viel gebucht, ja, ja. es ist zwar, äh, ich meine, vier Stunden zum Beispiel insgesamt, ja. äh, die Wanderung, aber natürlich, das machen wir ja dann, zu unserem eigenen rhythmus ja es gibt keine anderen menschen da das ist einfach mal Privatausflug ja. das heißt es wird nicht so anstrengend ja okay. also das machen wir ja alles langsam aber die hälfte wird ja von einem kollege gemacht durch die Reisfelder. Aha. das heißt ja weil ich das auto zu dem anderen seite bringen muss und dort warte ich dann auf euch okay. ja. dann werden wir dann zusammen durch den regenwald dann äh, wandern ja, Gut. ja ähm, Norden, dieser Nordteil der Insel äh, entwickelt sich auch schon ein bisschen jetzt langsam weiter. Ja? besonders früher vor dem, bevor Tourismus auch schon wie jetzt ist ja? dann äh, war ein bisschen unterentwickelt. Ja? Mhm. Keine guten Infrastrukturen, ein Markt. Ja? Yeah. vielleicht können wir einen Markt in den nächsten Tagen. Ob ihr irgendwas eintragen? Kennt ihr ja. Ach, kennt ja, da, jetzt, da, ja? ja? Okay, genau. sehr schön. Das ist ja das ist sehr traditionell. Ne? Mhm. Also nochmal, diese Ecke im Norden ist ja schon jetzt äh, schon ausgebaut. Ja? Ja. Also Straßen sind ausgebaut, und gute Straßen und äh, ja, man kann auch schon sehr gut nach Norden fahren. Also vor fünf Jahren war halt nicht so, also sage ich mal nicht vor fünf Jahren, vielleicht ja. vor zwei Jahren, vor drei Jahren, besonders vor den Pandemie war ein bisschen schlecht die Straße, aber hier die Brücke zum Beispiel ist ja neu. Ja. Mhm. Äh, die Straßen sind ja wieder neu asphaltiert ja. und äh, kann man ja besser jetzt fahren. Ja. Überhaupt dann die Straßen bei uns ja, sind äh, mit Roller voll. Ja. Mhm. Ja. Roller ja. sind ja sehr verbreitet bei uns hier, ja, dass Einheimischen hier max-, also meistens dann Roller leisten können. Ja. Ja. Aber ich habe kein Problem, einen Roller zu fahren bei uns, ne? Ja, Wir, haben, also wir auch nicht. Also wir gut. fahren ja auch jetzt hier. Oh ja. ja. Sehr schön. Wir ne? haben für zwei Wochen einen Roller gemietet, damit wir einfach unabhängig sind und was machen können, wenn oh, wow. wir Lust haben. Ja. Und äh, das klappt eigentlich ganz gut. Auch Linksverkehr funktioniert ganz gut. Oh ja, sehr schön. Ne? Ja, man kann auch schon alles flexibel so machen. Ja. Ja. Besonders. Der Verkehr bei uns ja ist in Ordnung, ja. also ist ja nicht so viel los. Es ist ja keine Stadt hier ja. in der Nähe, also maximal bis nach Semigiri in der ja. Das ist auch sehr angenehm. Ja. Ja. Verkehrmäßig ist in Ordnung, ja. Das ja. ist ja gut für Touristen, ja. Es ist ja nicht zu vergleichen, aber mit Bali zum ja. Beispiel, ja. Ja. Das ja. ist oft dann so ziemlich chaotisch ja. dort. Ja. Wir waren 2006 in Bali. Ach 2006, ja. ja? ja, ja. Okay. Ja. Da haben wir vieles gesehen. Da haben wir gesagt, da wollen wir keinen Roller fahren. <lacht> aber jetzt noch, ja? Ja, aber hier ja. Hier haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, okay, hier trauen wir uns das zu. Aber Bali war, war uns dann doch zu ja. und war nicht zu chaotisch. Ja. <lacht> ja, weil man meistens da in Bali, im äh, Ballungszentrum ja. wohnt. Ja, ja Oder? genau sage ich mal jetzt ja in Nusa ja, oder in Denpasar ja, oder Sanus, alles voll. Ja, also ja. Ist, ja, das die sind die Ballungszentren. Ja, ja. Wie zum Beispiel Ubud sowieso. Also mhm. Ubud, vor, als ich dort war, das war 19, wie viel war das? ja? 1995 war ich am, am allerersten dort in, auf Bali, auch beschäftigt. Ja, war wie ein Dorf dann alles. Ja. Mhm. Hat sich so sehr schnell entwickelt, entwickelt. Ja, und ist schon immer beschäftigter geworden. obud ist dann jetzt, also, das kann ich nicht mehr erkennen. Ja? Ja. also, das ist einfach mal so eine große Stadt geworden. Ja? also, ein beschäftigtes Stadt geworden. Mhm. Ja? ja, ja, dann äh, auf Lombok ist dann. Normalerweise auch nicht so ganz viel los. Ja. Dann es ist immer noch angenehm, ja, obwohl man zu, ähm, sage ich mal, Touristenzeit oder sage ich mal Sommer, wenn gerade Tourismus äh, da ist, ja. Also normalerweise ist die ja Hauptsaison bei uns jetzt zwischen Mai, Juni, Juli, August, ja, mhm. bis September, Oktober, ja, ja. November es noch runter, ja, okay. es geht runter. Das ist dann äh, die Saison, ja durch Tourismus sind hier unterwegs ja? und ja, dann ist es immer noch angenehm im ja. Vergleich ja, zu Bali zum Beispiel. Ja. Das heißt, ja, wenn man ja nach Lombok kommt, ja, dann macht man auch schon was Besonderes. Ja. Also ja. ich meine, nicht diese in diese populäre Bali nur, ja? also dass jeder Bali kennt, ja? Ja. aber Lombok nicht. Vielleicht ja. am Flughafen in Deutschland ja. äh, fragt jemand wohin nach Lombok, weiß keiner. Ja, genau. <lacht> Ja, ganz viele unserer Freunde. Wo, wo ist Lombok? <lacht>